So den Kopf abtrennen, wenn wir so machen, zack. <lacht> Probieren wir es mal. <lacht> <Alter>. <lacht> ja! Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und wer mich nicht kennt, ich bin Sebastian. Hier der kleine Kerl ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR. Hier gibt es alles rund um das Thema VR und äh, ja Gameplays natürlich hauptsächlich. Aber auch jeden Dienstag um 2015 findet hier eine Newsendung statt, eine Talkrunde auch. Und äh, ja mit dabei ist der Chris Reality. Könnt ihr gerne mal auch auf seinen Kanal gehen. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Der wird sich mit Sicherheit halt auch freuen, äh, wenn er ein paar Besucher und ein paar Abonnenten mehr hat. Und... Ähm, ja, ich habe euch heute ein Game mitgebracht, was, äh, ja, Swordsman VR heißt, ist von den Sin Studios. Und äh, ja, ich finde, Schwert, Schwerter-Games haben mega schwer, denn äh, wir haben mit Blade and Sorcery und Hellsplit zwei Top-Games, was Schwertkampf äh, angeht, Nahkampfwaffen und so weiter. Also, da kann eigentlich fast jedes Spiel nur verlieren und äh, ja, ich habe mir jetzt Swordsman äh, angeguckt, Schauen wir uns mal kurz die Steam-Seite auch an. Ähm ja, hat jetzt ziemlich ausgeglichene Bewertungen. Also ich glaube 56% der Bewertungen der 86% ist positiv. Die anderen sind jetzt negativ. Und ähm ja, man muss natürlich sehen, es kostet 11,75 Euro. Aktuell ist im Angebot 30% noch zwei Tage. Und ähm ja... Ich muss jetzt sagen, mich hat es nicht umgehauen. Ich äh, bin da auch ehrlich. Also, wie gesagt, wenn man die anderen Games kennt, ähm, ist ja, was der Schwertkampf angeht, ja, können da wirklich nur verlieren. Aber es ist kein schlechtes Game. Also, hier haben wir wirklich viel eingebaut. Man hat verschiedene Waffen, äh, die man freischalten kann. Man hat äh, verschiedene Rüstungen, die man auch äh, kaufen kann. Ähm, wir haben einen Skilltree, den wir erweitern können. Es gibt auch so eine Art Zeitlob-Modus, wenn man gut pariert. Man kann Körperteile jetzt abschlagen, Köpfe, Arme, Beine habe ich versucht, habe ich nicht geschafft. Nichtsdestotrotz fehlte mir so ein bisschen verschiedene Damage, die ich auch bei Blade and Sorcery machen kann. Und ähm, ja, also das, das Parieren klappt ganz gut. Man ist auch relativ, wenn man nicht aufpasst, relativ schnell kaputt. Ich habe mich jetzt auf den Story-Modus gefreut, aber weiß, ja weiß, der, der Story-Modus ist jetzt nicht so, wie ich mir den vorgestellt habe. Ähm, man hat verschiedene Gebiete, die man durchlaufen kann, äh, auch verschiedene Gegnertypen, aber man kommt immer wieder in so eine Art ja, Arena-Modus rein, wo äh, verschiedene Wellen auf einen zukommen, die man dann besiegen muss und äh, ist mir zu, zu wenig, für ein, das ein Story-Modus zu nennen. Grafik äh, ist echt ganz nett gemacht, muss ich sagen. Auch die Piraten am Ende äh, sind, sind ganz cool umgesetzt. Auch äh, der, der Jack Sparrow-Verschnitt, äh, der sieht echt ganz gut aus. Ist natürlich auch gut kopiert, sage ich mal. Ähm, ich weiß nicht, ob es da rechte Probleme irgendwann gibt. Ähm, auf dieser Map von den Piraten haben wir dann auch eine Krake, die uns angreift, die wir dann auch immer wieder abwehren müssen. Äh, da sind auf dem Boot ähm, ja, Geschütze, die wir dann aktivieren können mit dem Schwert. Wie gesagt, so, so ist es eigentlich ganz gut, hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht, aber wenn ich den Vergleich ziehe zu den anderen Games wie Hellsplit und Blade and Sorcery, äh, würde ich das Game nicht empfehlen, äh, würde eher auf die anderen beiden Titel ähm, ja, mein Geld legen, sage ich mal. Aber wie gesagt, es äh, ist nie, kein kompletter Reinfall, also das ist es jetzt definitiv nicht. Aber hier muss noch ein bisschen passieren, damit man da wirklich sagen kann, okay, es ist eine gute Alternative zu Blade and Sorcery und Hellsplit. Das jetzt mein, kleiner, mein kleines Fazit dazu. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Gameplay. Ja, Schaut euch das an, vielleicht ist es doch was für euch vom Gameplay her und ihr sagt, okay, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Und äh, ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei Swordsman VR und wir sind hier mitten im Startbildschirm. Wir sind in irgendeiner kleinen Höhle von der Musik her. Schon cool, gefällt mir. Und wir werden auch gefordert jetzt einen Key zu drücken. Das machen wir jetzt auch mal. So, ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen. Das würde ich auch jetzt eigentlich weitermachen. Aber ich wollte wollt euch von Anfang an alles jetzt zeigen und äh, ja, das machen wir jetzt mal. New Game und da kommt ein kleiner Vorspann und schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß! Da werden wir so ein bisschen hingefahren, sage ich mal. Grafisch sieht das schon echt cool aus, muss man sagen. I'm not I know what you seek. I pray you never find. The Jotun. His mind fragments minds. His heart swallows light. A cancer to our world and to our people. You will find it in the eyes that wander. In the cold evening winds, his breath hums a bitter rage. No man will stand his ground. But you are no man. You hide in the shadows of men. You carry the symbol of the gods. I know who you are. Swordsman. Swatman. Genau, wir sind der Schwartzman <lacht> Und hier sind wir auch schon im Hauptmenü. Und äh, ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal einen Story-Modus, der äh, unterteilt in verschiedenen Gebiete ist. Mit dem neuen Update ist auch hier The Caribbean dazu gekommen. Das schauen wir uns auch später noch an. Und ähm. Ja, denn Der Story-Modus ist jetzt nicht so wirklich, wie ich mir einen Story-Modus vorstelle, muss ich sagen. Wir haben auch wieder, ja, immer wieder Horden, die wir besiegen müssen. Und wenn wir das dann ein paar geschafft haben, dann schließen wir wieder einen Punkt ab von diesem äh, Gebiet und müssen zum nächsten und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich auch ein Horden-Modus. Dann haben wir hier äh, unter Modes haben wir Arena, dann haben wir einen richtigen Horden-Modus. Und ähm, ja, hier können wir uns die ganzen Maps aussuchen, die es gibt und äh, können uns die Gegner dann wirklich aussuchen, die wir haben, die Gegnertypen. Können die Wellen bestimmen, wie viele und äh, ja, wie schwer das Ganze ist. Unter Settings haben wir ja einmal, ja, unsere Größe müssen wir anpassen. Einmal gerade stehen und dann haben wir hier unsere Größe. Es hat wie haptics Support, das Ganze. Leider kein deutscher äh, Untertitel, aber gut, Englisch passt auch. Hier haben wir ähm, ja, Gewichtssimulation, würde ich auf Medium stellen erstmal. Ähm, ja, Dann können wir uns hier irgendwas aussuchen. Imperial oder Metrik, wir nehmen Metrik. Ja. <lacht> so, dann wird auch hier direkt umgestellt, Genau nicht meine wirkliche Größe, ich bin 1.83, aber okay, lassen wir erstmal so. Ultimate Swordsman. Okay, also wenn man richtig gut ist, sollte man das anhaken. Dann haben wir ja einmal ähm, Chronokinesis, ist, ich glaube, das war diese Zeit ähm, ja, diese diese Zeitlupenmodus, der ab und zu mal dazu kommt. Goa, lass man natürlich an, ist äh, ziemlich cool gemacht. Wir wollen keine HP sehen von den Gegnern, nein. Lassen wir einfach so. Wir können auch Seated Play machen, wir bleiben aber in den normalen Modus. Ja, Hier haben wir die Controller noch. Und so weiter und so fort. Hier können wir auch noch ein bisschen was von, von der... Ähm Pixeldichte einstellen, Anti-Aliasing können wir einstellen, ich lasse jetzt erstmal alles standardmäßig, hier haben wir Audio, verschiedene Möglichkeiten noch. Das erstmal zum, zum Game selber, ich würde euch jetzt mal den Story-Modus gleich zeigen, aber erst erstmal vorab, wir haben hier einen Shop, wo wir Schwerter kaufen können, also Waffen, wir haben hier in der Ecke einen Shop, wo wir Rüstung kaufen können, und hier hinten haben wir die äh, nette Person, die wir hier sehen, hier können wir unseren Skilltree erweitern und äh, wir müssen uns natürlich Sachen hier freischalten. Wir haben jetzt 100 Goldstücke, glaube ich, und äh, 10 von diesen Punkten. Und äh, ja, da können wir einmal hier, ich glaube, können wir, genau, Kost, 10 von diesen blauen Münzen. Wir nehmen einmal hier Stärke, nehmen wir mit. Und äh, ja, dann fangen wir einfach mal an. Also ich will euch jede, jeden Modus mal zeigen, den ich euch zeigen kann. Und äh, ja, los geht's. So, wir müssen am Anfang immer einmal die Arme gerade und ähm, dann beide, beide Grip-Buttons drücken und schon geht's los. Grip-Button halten, sonst lässt man das Schwert fallen. Und äh, ja, jetzt lassen wir mal hier den Kerl auf uns zukommen. Sieht sind nicht mehr so stark aus, ne? So, jetzt können wir uns hier wirklich die Waffen auch noch ranholen. Na komm. Die Schwerter sind gewetzt, Junge. Zack, und geköpft. Wieder einmal. Also, äh, das Köpfen geht... Relativ gut von der Hand. Aber jetzt einzelne Abschlagen habe ich jetzt so noch nicht geschafft, wenn die noch stehen. Und ganz einfach die zu killen ist einmal hier reinstechen, in den Kopf rein. Es geht meistens ganz gut. Zack. Und down. Und jetzt kann man auch alles abschlagen, was man so sieht. Warum ne? so handlos? Kann man die auch? Ne, okay. Ich wollte die gerade auf, aufpicken. Oh, das war der Controller. Na komm. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in die Wand reinschlage. Na komm. Okay, dann kann es losgehen. Also parieren geht auch echt gut. Gut, das ist jetzt ein bisschen zu einfach, finde ich. So, ich versuche jetzt mal, ob ich irgendwie auch auf die Beine gehen kann, dass wir den irgendwie wirklich so verlangsamen können. Oder vielleicht Bein abschlagen. Ob das schon geht? Ich glaube nicht. Na komm, versteck dich nicht hinter der Säule. Was soll er denn? So, und wenn er gleich down ist, können wir uns auf das Schild schnappen von dem. Aber ich will den erstmal hier am, am Bein verletzen. So, und dieser Zeitloop-Modus kommt meistens, wenn man irgendwie vernünftig hat blocken können. Okay, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt sehen wir auf jeden Fall, was wir hier freigeschaltet haben. Münzen und diese, diese Skilltree-Münze Skill nenne ich es mal. Okay, hier wird die, die, äh, das Gewicht der Waffe auch gut simuliert durch dieses Nachschwingen. Okay, man kann es nicht wirklich... Kann ich das als zwei Händer nehmen? Ja. Ah, okay. Und schon verhält sich das ein bisschen anders. Okay, probieren wir einfach mal. <lacht> ha! Du Lappen! Na komm, der Nächste. Okay, die lange Waffe. Wir probieren noch mal hier so eine... Ah, okay, ist vorbei. Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten. Okay. Stärke. Stärke brauchen wir immer, ne? Ähm, wir haben jetzt wie viel freigeschaltet? Wie viel von diesen Münzen? 300. Das ist noch nichts, da kriegen wir nicht viel für. Gehen wir mal zum nächsten Gebiet. Zu den Wikingern. Zeige ich euch das auch mal. Aber ich will jetzt wirklich mal einen Arm oder so abschlagen. Also Köpfe gehen. <lacht> Arm scheinbar nicht so wirklich, oder? Ah, guck mal, er blutet er. Okay, komm gib her. Kann man so den Kopf abtrennen, wenn wir so machen? Zack. <lacht> Probieren wir es mal. <lacht> Alter! ja. So, man bringt mir den nächsten Gegner. Ne, also Arme können die nicht Kann man nicht wirklich abtrennen. Äh, Arme, Beine. Aber Arme, wenn die auf dem Boden liegen, schon. Jetzt kommen schon zwei Gegner hier. Komm. Das kann man gut als Abwehr nehmen, das Ding hier. Kann man den so... Oh, da ist die Hand gewesen, oder? Ja, guck mal. Aber dann ist der direkt tot, wenn die, wenn die Hand abgeht. Natürlich blöd, ne? Ja, gekratzt, ne? Okay, der ist ja mehr in mich reingelaufen als alles andere. Können wir die Waffen auch schmeißen? Das probieren wir mal. Oh Ja. zwei kleine Schwerter sind besser also gefallen mir, gefallen mir jetzt besser au wupp okay oh jetzt habe ich eine schlechte Sicht ich bin verletzt ich muss noch ein bisschen schleifen hier Also mit dem Zustechen, wenn man trifft, ist irgendwie zu einfach, finde ich. Jetzt probieren wir mal zu parieren. Na okay. komm. Das war gerade Zeit, der Zeitluben-Modus, weil ich pariert habe, aber hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber man wird natürlich mit der Zeit auch besser, ne? stärker. Zack. So ist immer gut. Aber eine gute Möglichkeit zuzustechen. <lacht> Na, wer will von euch? Wer will? Zack. Natürlich sind der Sache ist natürlich auch mal zu parieren und so. Ne? Aber ich will gerade nur mal so ein bisschen ausprobieren, was alles möglich ist in dem Game. wo so, so ein bisschen die Schwierigkeiten liegen. Schauen wir uns die nächste Karte mal an, bei den Mongolen. Also ich muss sagen, ich habe schon schlechtere Sch Schwertspiele gezockt. Aber wenn man Blade and Sorcery kennt, ist das natürlich, ne, Blade and Sorcery ist natürlich eine Hausnummer oder Hellsplit. Dann kommt Mongolen? <lacht> Okay, ich kann auch treten. Probieren wir jetzt mal. Aber das geht nicht immer, ne? Gib mir dein Schwert. So. Jetzt, Leute. Na komm. Ah, wird schon langsamer, ne? <lacht> ich mag das Schild. So, und wir haben echt noch billigste Ausrüstung hier äh, von, der, von, der, von der Rüstung und von, von, vom, vom Schwert. 50 Punkte haben wir? Okay, jetzt probieren wir mal. Intelligenz, Mastery, Critical Hit Chance, ja, da ist immer gut. Nein, ich will nochmal Stärkepunkte haben. Okay, Vitality ist auch gut. So, jetzt haben wir 800 Goldstücke. Jetzt schauen wir mal, ob wir dafür irgendwas Gutes kriegen sollten. Okay, das haben wir eh schon freigeschaltet. Das kostet 180. 200, ach guck mal. Ein Katana, 450. Oh, yes. Das ist gut. Haben wir schon mal ein Katana? Kriegen wir jetzt hier auch noch mal eine andere Rüstung. 800, okay. Kann ich mitleben. Jetzt probieren wir das Katana aus. Und sind genau bei den Samurai. <lacht> oh, der ist schnell. Ich auch. Oh, da hinten ist einer. Ja, warum so kopflos? Aber gut ist, der wird keine Kopfschmerzen mehr haben, der Junge. Das kann schon gut, was? Wahnsinn. Ja, komm. Okay. Also damit richtig getroffen ist direkt vorbei. Gut, so ist es in Wirklichkeit ja auch. Komm, du so bist doch gar nicht schlecht. Wir haben ein bisschen rumgebackt die Hand. Den müssten wir natürlich freischalten jetzt hier. Aber jetzt haben wir den Bonus-Content. Das sind einmal Fight Claws. Okay, probieren wir einfach. Wir werden wahrscheinlich keine Chance haben. Das scheint jetzt auch so ein bisschen ähm, Endgegner zu sein. Aber es ist natürlich gut, wenn man alles mal gesehen hat. Na, Claws? <lacht> Okay, war aber auch klar. Okay, wir probieren noch einmal. Und ich versuche ein bisschen vorsichtiger zu sein. schon drauf der Klaus. Ja, ich kann auch was. Ich kann auch was. Ah, meine Waffe wieder. Okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir verloren. Lass mich in Ruhe. <lacht> Kann man uns auch so wehren. <lacht> okay. Das war schon mal der, der Klaus als Entgegner. So und ja, ist, sind die ist die Besonderheit, es ist draußen eine Krake. Und äh, die greift schon mal das Schiff an. Und je nachdem, wo wir gerade uns befinden, müssen wir die Kanonen abfeuern. Und äh, ja, das zeige ich euch gleich mal. Und das machen wir so. Einmal dagegen tippen und schon feuert die. So. Schon mal haben wir schon ein bisschen was zur Abwehr. Hand ab. So, da ist die Krake. Dann sehen wir sie schon mal. Und Kopf ab. Dann verschwindet die kurz. Okay. Ich habe jetzt echt gedacht. Noch ganz kurz gucken, wo ich im Raum bin. Okay. stand ein bisschen zu weit weg. Oh, jetzt drei. Leute. Oh, jetzt müssen wir schnell jetzt, jetzt wir schnell sein, ich weiß nicht. Ich hätte gerne hinterhergelegt. <lacht> Nachgelegt. Okay, wieder down. Wir gehen zurück ins Menü. Mal hier was kaufen. 27. Intelligenz, uh, higher Intelligenz will increase the amount of skill points you earn. Okay, ist aber natürlich auch nicht schlecht, ne? Agility. Okay, man bewegt sich ein bisschen schneller. Jetzt schauen wir mal an, was wir hier... Ah, okay, wir brauchen 800 Punkte. Das können wir uns aber jetzt eigentlich mal verdienen. Lass wir mal sehen, dass wir noch eine andere Rüstung haben. Was du dazu? Was soll ich mit dem machen? Köpfen. Köpfen ist immer gut. Ja Leute, das war es eigentlich erstmal hier von Swordsman. Eine kleine Übersicht. Die Piraten sind jetzt mit dem neuen Update dazugekommen. Ob der jetzt neu dazugekommen ist, weiß ich nicht, ob der schon vorher war, weil ich äh, vorher das nicht kannte. Aber das habe ich gelesen, äh, dass die Piraten dazugekommen sind und ja, eigentlich ein ganz, ganz witziges Spiel. Es gibt bessere Schwertkampf-Games äh, definitiv, wenn man äh, Hellsplit oder Blade and Sorcery nimmt. Aber äh, das macht hier auch eine ganz gute Figur, ist auch ein kleines Team, die Synth Studios und äh, ja, bisher machen die ihre Sache hier ganz gut. Mal schauen, wie viele Updates hier noch kommen und äh, wie weit das Ganze noch geht. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn es einen richtigen Story-Modus geben würde und nicht so ein, äh, ja, komm in die Arena, bla bla bla. Nee, wirklich eine, eine kleine, von mir ist auch eine kleine Welt, äh, wo man Aufträge kriegt, wo man von mir aus auch nicht Open World hat, sondern auch zu Aufträgen hin teleportiert wird, sage ich mal. Und äh, ja, dass man so eine, wirklich so eine kleine Story da drin hat. Ne? Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich bin. Genau hier bin ich. <lacht> Und äh, ja, wenn euch es gefallen hat, haut da bitte ein Like raus, Abo-Button nicht vergessen und äh, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es äh, neue Videos gibt. Und äh, ich würde mich natürlich über das eine oder andere Kommentar freuen, also gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Spiel sagt. Habt ihr es schon gespielt? Ähm, holt ihr euch das jetzt aufgrund des äh, Videos hier oder sagt ihr, nee, das ist äh, echt nicht meins? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.